Das ist jetzt ein kennenlernen denn wir möchten euch kennenlernen und ihr könnt uns kennenlernen. Wir fragen also ein paar Fragen zur Person. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist: Steffi, wie buchstabiert man denn deinen Namen? Steffi S T E F F I. Hm. Und dein Name, wie buchstabiert man den? Das ist nicht schwer, das ist J. Ö R D I S. Ah. Ja das. Mhm. Frage Nummer zwei. Woher kommst du? Ich komme aus Rostock. Rostock ist im Nordosten Deutschlands. Es ist eine wunderschöne Stadt mit Universität und sie liegt am Strand an der Ostsee. Toll. Und ja. Ja das. Wo kommst du her? Wir zwei kommen aus dem gleichen Bundesland. Ja. Mecklenburg. Mhm. Ja, aber ich komme weiter aus dem Osten. Osten ist, glaube ich, da. Und von einer großen Insel, die Rügen heißt. Eine wunderschöne Insel. Nicht nur wunderschön, die schönste Insel Deutschlands. Ja. Nummer drei. Wo wohnen wir jetzt? Jetzt wohnen wir in Lethbridge im Süden Albertas in Kanada. Ja, toll hier. Mhm. Es ist sehr warm hier im Sommer und sehr kalt hier im Winter. Genau. Und ich wohne in der Altstadt von Lethbridge, während Steffi in... Auf der Westseite wohne ich. Mhm. Auf der Westseite ist die Uni von Lethbridge. Und in der Mitte ist ein Fluss. Ja. Die vierte Frage. Also ich weiß, dass Steffi gern Musik mag. und Ich frage sie also, was ist deine Lieblingsrichtung? Ich mag Rockmusik. Ich gehe sehr gern auf Konzerte. So, was waren denn die letzten drei Konzerte, auf denen du warst? Ich war bei Black Sabbath und Red Hot Chili Peppers in Calgary. Und zu Hause in Rostock war ich bei Billy Idol. Cool. Und, ja, Jörg, ja, ja, was sind deine Hobbys? Oh. Ich wollte noch eine Frage, Ach, ja, also bevor, wir, bevor wir weitermachen. Du fährst also richtig oft nach Calgary? Mhm. Ja, ich fahre oft nach Calgary, weil ich dort Freunde habe und weil es da gute Konzerte gibt. Ich fahre manchmal nach Calgary. Ich habe da nicht so viele Freunde, aber ich gehe gerne ins Theater, in die Oper und so. Sachen. Mhm. Und ja. was sind deine Hobbys? Ich habe einige Hobbys, aber jetzt im Sommer, weil der Sommer hier so kurz ist, versuche ich jedes Wochenende nach draußen zu gehen. Mhm. Gestern zum Beispiel war ich in den Rockies wandern. Schön. Ja, wirklich. War hart, aber schön. Mhm. Wir waren acht Stunden unterwegs. Ja, yeah. Heute geht's mir dir gut und ich weiß, dass du auch sehr aktiv bist. Mhm. Wo warst du denn in der letzten Zeit? Vorgestern war ich und meine Familie auf dem Fluss hier in der Stadt. Wir haben uns mit Schlauchbooten den Fluss hin und her treiben lassen. Das wow. war sehr schön. Das wollte ich auch immer schon mal machen, aber ich habe kein Schlauchboot. Du kannst dir meins ausleihen. Wirklich? <lacht> ja.